So, heute möchte ich euch mal zeigen, wie man ohne Feuerzeug Feuer machen kann. Schaut mal, ist eigentlich ganz einfach, man braucht nur einen Bogen, eine Schnur, Ah, nur Rauch und kein Feuer. Dabei habe ich mir doch zehn YouTube-Videos angeschaut, wie das geht. Und da war das doch noch so einfach so ein Mist. Geht es dir manchmal auch so? Du hast was angekündigt, du willst allen beweisen, wer du bist. Und dann scheiterst du. Tja, auch König Salomo kannte das. In seinen Sprüchen schrieb er, Hochmut kommt vor dem Fall. Will er uns damit sagen, wir sollen nicht stolz sein auf das, was wir können? Nein, ich denke nicht. Ich denke, es geht darum, wir sollen nicht übermütig werden. Wir sollen immer daran denken, wer uns das geschenkt hat, was wir können. Es kommt von Gott. Er schenkt uns Möglichkeiten und Kraft. Und wir sollten ihm die Ehre geben und nicht uns selber für zu wichtig halten. Ich wünsche dir heute einen ganz besonders erfolgreichen Tag. Ah, ist doch alles Mist hier! Ha! Ah, hier, Rauch, Feuer! Ah, ist doch alles Mist! Rauch, aber kein Feuer! Weg mit euch!